Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, heute haben wir eine ganz besondere Blätterfolge und zwar, ihr seht es selbst, der Gameboy Spieleberater. Ja, heute ist keine Gucken Nintendo Zeitschrift dran, ich bin schon ganz aufgeregt. Ich würde mal sagen, wir schauen mal rein. Vorweg, für diese Folge nehme ich jetzt mal ein anderes Objektiv in der Hoffnung, dass die Qualität noch ein Tick besser ist. Ich war eigentlich schon mit der Qualität sonst zufrieden, aber ja, ich würde mal sagen, Luft nach oben ist immer. Ne? Aber ich würde sagen, wir schauen mal rein. Es sind wirklich viele Seiten, habe ich gesehen. 146, deswegen mal gucken, wie lange die Folge dauert. Und was erwartet uns? Super Mario, Dr. Mario, Golf, Tennis, Nintendo World Cup, NBA, NBA All-Star Challenge, F1 Race, Super RC Pro M, Motor Quest Maniacs, Spider-Man 8. Bevor ich das hier alles aufzähle, würde ich sagen, wir gucken einfach mal rein, oder? <lacht> das macht auf jeden Fall mehr Sinn. So, ja, wir starten gleich mit einem super duper Klassiker, Super Mario Land. Obwohl, da fällt mir gerade ein, ich gucke mal, wann ist das überhaupt erschienen? Hat früher 19,80 Euro gekostet auf jeden Fall. Noch vierstellige Postleitzahl... 92, okay Also am Anfang der Zeit, deswegen werden wahrscheinlich noch viele, viele Klassiker fehlen, aber ich meine es gibt einen Spieleberater Nummer 2. Aber, na gut, Super Mario Land, ich weiß nicht, ich lese es immer wieder in Kommentaren von euch aus, äh, auch bei diesen Zeichnungen, ich halte das mal so ein bisschen näher mal ran. Dieser Zeichenstil und alles, da kriege ich voll den Flashback an damals. Und ich glaube, Super Mario Land dürfte jedem Interessierten ein Begriff sein. Ich finde es auf jeden Fall klasse, dass die versucht haben, mit diesem Super Mario Teil so ein bisschen was anderes zu machen. Beziehungsweise gibt es da eigentlich auch eine ganz, ganz einfache Erklärung dazu. Und zwar hat das nämlich die dmg 1 Abteilung oder AMD nicht DMG, Entschuldigung AMD Abteilung 1 oder so gemacht auf jeden Fall die, die auch die Hardware gemacht haben und die haben natürlich so ein bisschen eine andere Perspektive auf das Spiel, was soll es bringen und so weiter und daher ist das Spiel natürlich auch so zum Teil vielleicht so etwas natürlich so Showcase, was kann das Spiel, deswegen gibt es halt auch diese Shoot -Him up Level und sowas ich persönlich finde es schön, dass früher einfach mal ein bisschen mehr experimentiert wurde mit der Formel, da war einfach alles noch nicht ganz so ganz so festgefahren sage ich mal auch hier natürlich die verschiedenen welten ein bisschen ägypten ein bisschen ja atlantis oder unter wasser kann man sagen denn hier die äh, die äh, osterinseln so hießen sie ein bisschen china und so weiter sehr schön und natürlich viele viele tipps level 1 sollte jedem bekannt sein also bei dem spiel gehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nicht ganz groß ein weil wie gesagt jeder von uns hat es wahrscheinlich schon mal gespielt, auf jeden Fall. Auf Ganschan reiten, okay, das ist ja interessant. Das habe ich gar nicht so im Kopf, aber das kann natürlich gut sein. Ähm, lustig fand ich bei dem Spiel auch, dass so eigentlich gewohnte Mario-Sachen, ähm, ja, wie zum Beispiel diese Feuerblumen, die schießen sich da ja ganz anders. Die, die prallen ja so fupp, gleich von unten ab, anstatt so ich sag mal eleganter zu fliegen oder wie will man das nennen, ihr versteht schon was ich meine. Ja und äh, ja, also in dem Magazin wird anscheinend auch sehr sehr ausführlich ein bisschen gezeigt. Das erwartet euch, darauf müsst ihr achten und so weiter, finde ich natürlich nicht schlecht und dann haben wir hier gleich Dr. Mario, ein Klassiker. Sehr, sehr schönes Rätselspiel. Auch das sollte jedem bekannt sein. Wobei ich persönlich Tetris nur einen Tick besser finde. Aber das macht natürlich hier ganz neue Variationen auf. Und zwar habt ihr diese zweifarbigen Pillen. Ihr habt nämlich wie bei Tetris diese, wie viel sind es? Fünf, sechs verschiedene Formen. Und die müsst ihr halt dann so kombinieren, dass diese Viren, die ihr hier seht, ja, ich zeige euch mal, auch das muss ich Spielprinzip wahrscheinlich nicht groß erklären. Ihr seht da in der Mitte bei dem Screenshot äh, ja diese Viren und die müssen natürlich auch entsprechend farblich und müssen dann halt addiert werden. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, drei Farbblöcke müssen irgendwie über äh, senkrecht oder waagerecht gestapelt werden, dann verschwinden die Dinger. Ja, wurde eigentlich ganz solide auf den Game Boy portiert, obwohl es ja eigentlich mit den Farben mäßig ja nicht ganz so einfach ist, weil der Game Boy ist natürlich monochrom und das sollte ja eigentlich oder erschienen eigentlich für das NES und später kam es noch mit irgendeinem anderen Puzzle-Spiel für Super Nintendo raus. Aber da gab es natürlich die Farben, da wäre es eigentlich wesentlich einfacher halt so ein zu Kombinieren. Aber die haben das eigentlich ganz gut gelöst und eigentlich sehr, sehr übersichtliche Muster gemacht. Einmal schwarz, einmal weiß, ist klar, dann einmal so ein Grau. Und hatten sie noch so eine Farbe? Ich habe keine Ahnung. Hm. <lacht> ist auch geil. Eine äh, Examen. <lacht> Frage 1, wie löse ich das jetzt am besten? Das ist cool. Äh, das finde ich sehr geil, weil die können hier logischerweise keine Level zeigen. Und von wegen, hier, da müsst ihr erst hier lang und das machen und das machen. Das finde ich gar nicht so schlecht, dass sie hier so in Ansatz gegangen sind, von wegen, hey, das ist das Problem. Wie würdest du das lernen, um so ein bisschen die Denkweise, die für das Spiel nötig ist, dann auch weiter zu portieren? Ne? Finde ich eine gute Idee auf jeden Fall. Ja, Golf. Oh. Golf. <lacht> ich kann da nicht zu viel sagen. Ich weiß, ein Kumpel hat das. Ich habe mir das auch damals in der Schule mal ausgeliehen. Aber... Ich muss beichten, ich bin bisher mit keinem Golfspiel so wirklich warm geworden, außer jetzt letztens äh, The Golf Stories, das, das hatte ich mir von Limited One für die Switch geholt, weil das so, so ein bisschen Golf und RPG so also ein bisschen mischt, aber diese ganz einfachen Golfspiele, ich weiß nicht, früher war ja der ganz große Hype mit Links und äh, wie sie alle hießen. Ähm aber ich hab, für mich hat sich diese Faszination wirklich nie äh, erschlossen. Wobei natürlich Mario auch so ein bisschen pauschal reingetan ist. Und äh, ja, es ist ein, ist ein Golfspiel, was ziemlich basic ist. Wie man sieht, man hat anscheinend also viele ähm, Kurse, nennt sich das, glaube ich. Keine Ahnung, <lacht> äh, die ihr spielen könnt. Aber ja, soll sehr solide sein. Tennis allerdings ist auch nicht unbedingt so mein Genre. Ich bin irgendwie immer zu schlecht dafür. Ich weiß nicht. Ich bin zu doof für Tennis-Videospiele. Ich weiß es nicht, warum, aber ich bin so doof. Aber auch das ist ähm, auf die Basics beschränkt. Da habe ich auch letztens einen Test zugemacht, aber dadurch halt gut. Es bietet halt nicht zu viel unnötigen Schnickschnack oder irgendwie sowas. Es ist einfach nur gutes, solides Tennis. Es ist halt... Ja, was so ein bisschen fehlt, sind natürlich so Optionen wie der Turniermodus, der einfach nicht da ist und so weiter. Ihr könnt zwar mit verschiedenen Stärken gegen den Computer spielen und so weiter, aber ach ja. Ja, das war es schon, sehe ich gerade. Okay, gut. Was will man groß zu Tennis sagen, Es ne? ist ein Tennisspiel. Ihr habt. Ihr könnt, habt zwei Schläge, einen normalen Schlag, einmal so Loopschlag. Ja, es ist gut, wenn ihr auf Tennis Bock habt, könnt ihr hier nichts falsch machen, aber mehr ist es halt auch nicht. Und das hier, auch dafür kürzlich einen Test gemacht, wunderbar, ich habe das mit meinem Bruder auf dem NES damals hoch und runter gezockt, wirklich bis zum Erbrechen, ich bin wie man auch bei Golf und Tennis geht so allgemein jetzt nicht so der Sportspiel-Fanatiker-Fan. Aber das ist für mich wirklich das beste Fußballspiel aller, aller Zeiten. Gerade weil es sich nicht so ernst an die, sag mal, Realvorlage hält. Man kann da Leute umruppen. Es gibt keinen Schiedsrichter. Die bleiben liegen, wenn man die 5000 Mal gefault hat und so weiter. Und im Prinzip, das ist die Portierung des NES-Titels und es wurde wirklich sehr gut portiert, finde ich. Ähm, alles sehr gut übernommen, man hat verschiedene Mannschaften, die natürlich verschieden stark sind. Man kann auch so ein bisschen die Taktik einstellen und so weiter, aber na, ganz ehrlich, das ist Alibi-mäßig. Es gibt viele, viele Tricks, wie ihr denn irgendwie euch billig Tore holen könnt und so weiter. Es gibt verschiedene Untergründe, wo auch schon mal ein Acker ist, wo, man, wo Steine drauf sind, wo man drüber stolpert und so weiter. Herrlich, also wirklich eine Empfehlung auch für Leute oder gerade für Leute, die mit Fußballspielen normalerweise nichts anfangen können. Ja, All-Star-Challenge. Ähm Basketball? Ja, dann lieber die anderen Spiele. <lacht> ich, also tut mir leid, aber ich kann dazu überhaupt nichts sagen. Ich bin kein Basketball-Fan äh, oder irgendwie sowas. Äh, ich kenne mich da wirklich nicht mit aus mit dem Sport. Ich habe es in der Schule ein-, zweimal gespielt, aber das war es dann auch. Ich habe die... Faszination dafür war für mich jetzt so gesehen nie wirklich da. Aber F1 Race habe ich damals gehabt. Hatte so eine etwas größere Packung, wie man hier sieht, weil da so ein Vier-Spieler-Adapter dabei war. Sehr, sehr schönes Rennspiel habe ich hoch und runter gespielt. Ich glaube, ich habe das sogar damals, das ist einer der wenigen Spiele, die ich mal über Linkkabel gespielt habe. Ihr könnt verschiedene Rennwagen ausholen, auch da. Ne? Dieser Zeichenstil. Ich weiß nicht, wie man diesen Zeichenstil nennen mag, aber ich finde den einfach klasse. Und hier haben so auch so ein paar coole Strategien, auch da haben sie, nehmen sie natürlich, ihr könnt jetzt nicht Level für Level euch zeigen, aber so verschiedene ähm, Strategien finde ich super. Also es ist wirklich auf die Basics bezogen, auch dass das Spiel, was auch so ein bisschen den Gameboy ausmacht allgemein, ist ja Spiel, die nicht viel schnicki schnacke bieten, einfach sind, aber dadurch gerade dass da diese Basics gut machen, halt einfach fantastisch sind. Ne? Ähm, pures, einfaches Gameplay einfach. Ja. Was zeigen sie hier? Der Startschuss wie hier. Ach so. Äh, mhm. Da zeigen Sie nochmal hier mit diesem vier wobei ich ehrlich gesagt noch nie jemanden gesehen habe. <lacht> Zumindest damals, der diesen vier wirklich aktiv benutzt hat, ehrlich gesagt. Schade eigentlich. Oh, das schlachten Sie aber ordentlich aus. Ne? Jetzt zeigen sie noch die einzelnen Rennstrecken. Es gibt 12, nee, 14 anscheinend. Jo. Es werden natürlich alle schwerer, irgendwie Australien fängt hier relativ einfach an. Wenn man hier sowas sieht wie Holland, das ist dann noch wesentlich äh, schwieriger. Wobei es, glaube ich, nicht irgendwelchen realen Rennkursen nachempfunden ist. Wüsste ich persönlich zumindest nicht. Halt, Was sich halt ändert je nach Land ist halt diese Hintergrundgrafik, dass man halt in Australien, ich glaube hier diesen Ayers Rock heißt der sieht und in Russland zum Beispiel die, ähm, ach, diese Kirche da am Roten Platz. Ist das der Kreml? Nee. Gott und deine Geografiekenntnisse. <lacht> Super Power M, gleich auch ein geiles Spiel. Wie gesagt, also man merkt schon, dass sie hier wirklich schon die geilen Spiele hier reingepackt haben. Ich habe äh, Power M auf dem NES hoch und runter gespielt und im Prinzip ist das so eine leicht abgewandelte Version davon für den Gameboy. Boy. Ihr spielt so kleine ac Cars, müsst Sachen einsammeln, die die Ansicht ist halt interessant, dass das so so eine leicht isometrische Draufsicht ist. Finde ich auch ein sehr sehr schönes Spiel von Rare damals gemacht worden. Finde ich auf den NES super, auf den Gameboy sowieso, auch hier sehen wir so ein bisschen die Rennstrecken aufgeführt und so ein bisschen die Vor- und Nachteile aufgeführt, das ist geil. Also hätte ohne Scheiß hätte ich dieses Heft als Kind gehabt, ich hätte das hoch und runter gebetet und wirklich jede Details <lacht> mir ganz ganz genau angeeignet, wobei es eigentlich natürlich so aus der Retro Perspektive, ja toll, sie zeigen jetzt alle Strecken, toll. Hm. Wobei die Strecke schon irgendwie süß aussieht, oder? Ach ja, die sieht heftig aus, da muss man ja nur Kurven fahren. Ähm ja, ist ein super Spiel. Kann ich nur jenen empfehlen. Genauso wie das hier. <lacht> ah, wobei ich finde... Motocross Maniacs hat so ein bisschen was von, von der Optik her vom x Bike. Da weiß ich noch ganz genau, wo ich jetzt auf dem NES damals gesehen habe in den 80ern. x Bike für das NES hat mich besonders fasziniert, dass es da so eine Art Streckeneditor gab. Man konnte halt so ein paar ähm, Stellen halt aufbauen und so weiter. Und das war damals revolutionär. Das gab es damals nicht so oft. Und ja, äh, das Motocross Maniacs ist so gesehen ähm, vom anderen Hersteller, aber wie finde ich finde eine ein Nachfolger im Geiste quasi. Ähm finde ich super, man fährt halt so ein kleines Motorrad muss halt verschiedene Hindernisse überwinden und so weiter mit Boost richtig umgehen sieht auf jeden Fall einfacher aus als es ist und wie ihr seht, <lacht> schon die erste Strecke, wir müssen halt hier zum Beispiel den Boost zünden, dass ihr halt auch in, äh, hier entsprechend rüberkommt und so weiter also müsst ihr wirklich taktisch vorgehen ich finde, ist ein, ein nettes Spiel, macht echt Spaß und auch hier schlachten sie echt die Strecken aus, auf jeden Fall ähm, ja, auf jeden Fall absolute Empfehlung auch für dieses Spiel, ja, beim dem Spiel tue ich mich schwer. Es ist Spider-Man. Eigentlich ist es nicht schlecht, aber ich habe so ein bisschen Trauma damals. Ich habe das als Kind damals wirklich ausgeliehen von einem Kumpel. Daran kann ich mich erinnern. Und ich war einfach voll enttäuscht, weil es ist eigentlich Spider-Man. Das heißt... Es muss theoretisch geil sein, aber irgendwie war es nicht so geil. Was für mich halt so ein bisschen den Spielspaß verdorben hat, ist, dass die Steuerung so umständlich ist teilweise. Also wenn ihr das Netz nach oben schießen wollt, müsst ihr A und B Taste glaube ich auf einmal drücken. Ähm, und das war nicht gut. Das war nicht gut, das war viel zu fummelig, das war unzuverlässig, dann war das Spiel nur relativ schwer. Ach, schade, da hätte man mit ein bisschen mehr Feinschliff auf jeden Fall mehr rausholen können. Drüben berüchtigt sind auch diese Hochkletterpassagen hier mit dem Haus, ihr seht es selber. Ach, ich weiß nicht, das, die Steuerung war komisch. Ich habe hier auch eine meiner ersten quetzig serien deswegen äh, damit gemacht. Bugs Bunny Crazy Castle. Auch äh, das ist eine etwas bessere Lizenzversoftung, würde ich sagen. Wobei es eigentlich mit Bugs Bunny, ob das jetzt Bugs Bunny ist oder nicht, ich glaube, das ist in anderen Ländern auch unter einer anderen Franchise erschienen. Ähm, und zwar habt ihr so quasi so ein Raumlevel. Ich zeige euch das mal. Mit euch das, das ist ein bisschen blöd zu erklären. Ihr seht das hier oben, das sind diese ein Raumlevels und ihr müsst halt diese Karotten einsammeln. Da ist halt jeweils. Ne, ich Komm, schalt mal scharf hier. Er will nicht anscheinend, ist auch in Ordnung, denn will er halt nicht. Aber ich weiß, es ist halt so ja äh, Räume mit, mit verschiedenen Türen, womit man halt auf verschiedene Ebenen kommt und man muss Karotten einsammeln So sowas, halt so ein Action-Puzzler, sage ich mal einfach. Ne? Ja, ist ein schönes, solides Spiel, ist äh, wie gesagt unter ganz vielen Varianten gebrandet ge worden. Ähm, Hugo gibt es zum Beispiel eine Version von dem zweiten Teil und so weiter. Eigentlich ganz lustig. Kurzer Cut, entschuldigt bitte. Ja, Snoopy's Magic Show, auch eine Lizenzverwurstung, die mit der Vorlage eigentlich nichts zu tun hat, komischerweise. Aber hey, es ist auch hier ein Action-Puzzler, ein relativ einfacher. Und zwar müsst ihr die Viecher hier, glaube ich, eine einsammeln. Boah, ich habe einen Test dazu gemacht. Und das ist gar nicht so lange her. Und ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Spielprinzip genau ist. <lacht> Daran sieht man mal, wie austauschbar das Spielprinzip auf jeden Fall ist, ähm, weil ich weiß, müsst ihr halt alle die, boah, ich kenne mich im Snoopy-Universum nicht aus, wie heißen die Viecher, ihr wisst das wahrscheinlich, die muss man halt entsprechend einsammeln und die Räume sind natürlich aufgebaut hier mit Einbahnstraßen und so weiter, es wird natürlich immer komplizierter. Ja, Batman, äh, was der Schrumpf-Batman ist, <lacht> auch davon habe ich schon Tests gemacht, boah, ich habe echt schon viele Tests gemacht, sehe ich gerade, mal gucken, ob wir es fokussiert kriegen, hier mit dem Screenshot, ihr seht es. Der Batman ist nicht groß. Ja, das ist ein Action-Plattformer, hat so ein Tick was von Mega Man, ohne ganz an deren Klasse ranzureichen. Ist aber ein gutes Spiel. Sunsoft ist natürlich auch vor allem für seine wunderbaren Soundtracks bekannt. Auf jeden Fall. Schönes Spiel hat mit Batman an sich halt nicht so viel zu tun. Auch da hat man das Gefühl so. Ja, also hätte ich Batman genommen und das Sprite etwas verändert, hätte jetzt keiner gedacht, oh, das hätte eigentlich ein Batman-Spiel sein müssen. Ne? Aber sowas gab es ja immer wieder. Aber ist ein gutes Spiel. So, so ist es nicht. Boah, das sagen sie jetzt aber sehr, sehr äh, ausdauernd auf jeden Fall. Quasi das komplette Spiel. Krass. Oh, DuckTales. Wunderbares Spiel habe ich damals gesuchtet ohne Ende. Und wo hier der Mond steht, oh, das Moon Theme. Es hat eigentlich den, mit dem besten 8-Bit-Soundtrack, den äh, ich mir so vorstellen kann. Auch oh, so, der Mond ist irgendwie voll komisch gemalt. Ne? Guckt euch das mal an. So würde man das heute auch nicht mehr machen. <lacht> Auf jeden Fall ist es ein schöner Plattformer oder Jump'n'Run. Ja, ich glaube, die meisten von euch werden es kennen. Es gab mal ein Remake. Ähm, was er glaube ich zumindest äh, mittlerweile aus ähm, so manchen E-Shop wieder rausgenommen wurde, aus Lizenzgründen. Ihr spielt den Onkel Dark mit seinen Pokés, die habt Attacken und so weiter. Es ist ein bisschen freier, so also ein bisschen an Mega Man angelehnt, dass ihr die verschiedenen Missionen euch frei auswählen könnt und so weiter. Ihr müsst ein bisschen erkunden und so weiter. Wunderbar, wunderbar ist auch gut durchspielbar was ich halt schön fand äh, oder finde fand damals und finde es gibt halt zwar Modi aber einen einfacher Modus der ist wirklich relativ einfach den kann man relativ locker durchspielen und dann etwas schwereren auf jeden Fall. Ähm Mag ich sehr das Spiel, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön habe ich auch in meiner Sammlung, in der NES-Version, nicht umsonst auch mit mit OVP, ich bin ja nicht so der OVP-Sammler. Ja, diese Spiele sind leider bei mir an damals komplett vorbeigegangen, die Turtles Waller. Herrliche Spiele, habe ich mittlerweile alle drei zum Glück in meiner Sammlung, wobei der dritte Teil so ein bisschen aus der Art schlägt, sage ich mal, und eher in Richtung Metroidvania geht aber super spiel sehr sehr schön hätte ich damals geliebt ich denke mal ich war damals großer turtles fan und viele von euch damals auf jeden fall auch gehe ich von aus das war voll die halbzeit und dann hätte ich gewusst dass es das spiel für den gameboy gab ich hätte es auf jeden fall hoch und runter gespielt bis zum erbrechen ist ein klassischer baller ne? äh. Ihr geht da halt durch Level, könnt euch die verschiedenen Turtles halt aussuchen, die mit verschiedenen Waffen dann agieren. Ja, äh, Attacken und sowas. Es gibt natürlich jetzt keine großen Spezialattacken und so weiter, aber das ist ja mit den kleinen Buttons auf dem Gameboy ja auch nicht unbedingt ähm, so einfach umzusetzen. Verschiedene Örtlichkeiten natürlich, wie immer. Ja, oh, Gremlins 2. Oh. Da wir den ersten schlechten Titel hier drin. Also. Ha, also, hm, wie ihr seht, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Plattformer, Gremlins, äh, natürlich äh, ein Film, kennt jeder, denke ich mal. Komisch auch, dass sie das so für Kinder so vermarktet haben, ne? weil der Film an sich ist ja eigentlich eher so Gruselrichtung, sage ich mal. Ist eigentlich komisch, dass sie das dann auch so hier sogar in diesem Magazin vermarkten. Das wundert mich jetzt gerade, ehrlich gesagt, so ein Tick. Aber hey, ja, ähm, das Spiel ist halt kacke. <lacht> das ist das Problem, weil es halt super schwer ist. Ihr habt keine vernünftigen Waffen, das Sprungverhalten ist irgendwie komisch. Ja, macht keinen Spaß und das... Schlacht sie echt aus sich gerade. Ich bin gerade echt, echt etwas schockiert, dass sie so ein schlechtes Spiel hier so, so in der Gänze ausbreiten. Ha! Castlevania ist besser auf jeden Fall. Wobei der erste Teil ja nicht so ganz der Burner ist. Also er ist nicht so wirklich schlecht, aber spielt sich halt sehr langsam und so weiter. Ich weiß nicht, wenn das Video erscheint, ich habe auch schon einen Test zu Castlevania 2, Bellman's Revenge gemacht. Das müsste dann je nachdem wann das Video erscheinen ist er schon erschienen oder wird erscheinen demnächst. Ähm, das ist auf jeden Fall wesentlich besser. Das fühlt sich halt so ein bisschen sperrig an. Auch der zweite Teil, das steuert sich alles relativ ähm, langsam. Der Belmont, der ist halt nicht so der Mario, der überall rum hüpft und so weiter. Ne? Ja. ähm. Aber ich muss sagen, ich habe auch den ersten Teil jetzt nicht so intensiv reingespielt. Es ist nur das, was man halt immer hört. In den zweiten Teil habe ich es reingespielt. Irgendwann schnappe ich mir den auch mal, um dann euch mal eine genauere Analyse zu geben oder Meinung. Aber auch das zeigen sie ausführlich. Gargoyles Quest. Ja. Wunderbares Spiel. Wir, wir haben das Ruder so etwas rumgerissen, würde ich sagen. Wir sind auf jeden Fall bei den guten Sachen. Gargoyles Quest habe ich so eine seltsame Geschichte irgendwie. Ups, bin ich an die Kamera gekommen, entschuldigt, ihr habt kein Erdbeben, ich Idiot bin an Stativ gekommen. Ähm, ich habe es damals von einem Kumpel ausgeliehen, Wir, ihr kennt das ja wahrscheinlich, ihr habt ja auch immer so mit Kumpels getauscht und so weiter, in der Grundschule. Englischkenntnisse? Hm. Eher mau würde ich sagen, weil äh, ne, bei uns damals da gab es halt auch kein Englisch äh, in der Grundschule, sondern erst ab der fünften Klasse. Das heißt kein Wort verstanden und es spielte sich dann einfach etwas komisch. Also das war halt dann irgendwie verwirrend, weil man war eigentlich eher so geradlinigere Sachen gewohnt und ähm, da war plötzlich ein bisschen Gelaber, da war so eine Karte und dann war man hier in so 2 D-Abschnitten. Damit kam ich irgendwie nicht zurecht, das war irgendwie so, das war mir zu anders irgendwie und ich habe durch das Englische halt nicht, nicht gerafft, was das ist, das heißt, ich habe so dieses Spiel damals gar nicht verstanden, aber natürlich jetzt in der jetzigen Zeit nachgeholt, das war nicht umsonst eines meiner ersten Tests, macht sehr, sehr viel Spaß, also ihr habt eine Oberkarte und wenn ihr kämpft oder irgendwo hin müsst und so weiter, dann gibt es halt die normale Plattformer-Level, wo ihr denn reingezoomt wird, ihr spielt halt diesen Gargoyle aus, ähm, ach sag schnell, Guts und Ghosts, wo das wo der ja quasi als Feind auftritt und er spielt im selben Universum und äh, wenn ich das richtig im Kopf habe zumindest und ich spielt halt diesen Gargoyle und so weiter, ist mal was nettes. Ähm, ist halt sehr schwer, klar. Aber es ist halt cool, weil der halt so ein bisschen schweben kann. Wie ihr seht, sind hat die Level auch ein bisschen vertikal aufgete aufgeteilt und so weiter. Aufgebaut. So, so ist das Wort. Sehr, sehr cooles Spiel auf jeden Fall. Wie gesagt, nicht einfach. Aber. Ist schon geil, aber damals ohne Englischkenntnisse, ich war einfach zu trottelig, würde ich sagen. Quirk, das hatte ich als Kind, ich habe gesehen schon, also ich habe gar nicht mal so, zumindest gespielt, da habe ich viele hier, Mutz. Ja, sehr, sehr schönes, geiles Puzzlespiel, also wenn ihr, wenn ihr das Cover seht, natürlich hier so eine Tomate mit einem grünen ähm, Iro mit einer Sonnenbrille und so weiter, da, da denkt man sich, alter... Was für Drogen haben die sich genommen? Ne? Aber es ist ein sehr, sehr geiles Puzzlespiel. Auch hier ähm, zeige ich euch das mal so ein bisschen. Also, ihr habt so die einzelnen Level. Und da habt ihr halt so Weichen und so weiter. Und ihr müsst halt im Prinzip euren Weg zum Ausgang finden. Und äh, ne, das ist je nachdem natürlich nicht so ganz einfach. Aber es spielt sich sehr, sehr, sehr flott. Ihr, wenn ihr euch etwas verbaut habt, ihr könnt euch per Knopf drücken, könnt ihr das ganze Level resetten und sofort wieder neu anfangen und so weiter. Sehr, sehr schönes Spiel auf jeden Fall. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Habe ich immer und immer wieder probiert. Ähm, ja, das zeigen sie auch so ein bisschen die Lösung und so weiter. Also man sieht, man muss hier Steine verschieben. So ein bisschen und weichen und so weiter. Auch das war nicht umsonst äh, eines meiner ersten Tests auf jeden Fall. Äh, da gibt es natürlich hier easy, fmw und hard. Äh, ja, macht Spaß auf jeden Fall. Also wenn, wenn ihr Bock auf einen etwas ungewöhnlichen da habe würde ich euch Quirk auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Vor allem, weil das Modul glaube ich auch nicht wirklich teuer ist. Ja, Nemesis. Schöne shoot -em up Natürlich, also Gradius ist das glaube ich eigentlich. Ne, habe ich das richtig im Kopf oder bringe ich da jetzt wieder zwei Sachen durcheinander? Hm. Keine Ahnung. Schöne shoot up ähm, habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. shoot up spiele ich eigentlich ganz gerne, ist aber nicht unbedingt so mein Genre, was ich jetzt super beherrsche ehrlich gesagt. Ähm, ich habe damals eigentlich eher A-Type gehabt, was ich hoch und runter gespielt habe, aber ist natürlich ein absolut solider Shooter. Ach, <lacht> wo wir bei A-Type sind, da haben wir es. Das habe ich wirklich damals hoch und runter gespielt. Ähm, wurde auch sehr, sehr gut portiert, finde ich. Also wenn man auch so ein bisschen andere Versionen sieht. Da habt ihr halt als Besonderheit, dass ihr dieses... Hot habt, sage ich mal, was ihr verschiedene Sachen anwenden könnt. Entweder hier vorne als Schutzschild oder hinten andocken, dass ihr äh, nicht angegriffen werden könnt oder das äh, schwebt halt so ein bisschen vor euch und erledigt Gegner und so weiter. Sehr, sehr schön auch so ein bisschen von der Levelgestaltung. Also für mich hat a eigentlich so einen speziellen Platz im Herzen. Aber das liegt, glaube ich, eher daran, weil ich wirklich ich es damals hatte und immer und immer wieder gespielt habe und immer wieder gescheitert bin. Ich kam, ich glaube, nie weit. So fehlt das Level vielleicht oder sowas. Also wie die ganz komisch, ähm, so Gameboy Spiele, die ich damals durchgespielt habe, die kann ich echt an der Hand abzählen, das waren gar nicht so viele komischerweise, ähm, aber gut, die Spiele sind ja auch nicht wirklich einfach gewesen ne? und ähm, man konnte ja nicht cheaten oder irgendwie sowas. Also schon über Umwege, aber ja, auf aber jeden sehr, sehr schöne Spiele auf jeden Fall. Ja, Chess Master, ich würde sagen Schach. Ich frage mich, ach, hier kennen sie so ein bisschen die Schachfiguren und so weiter. Ich wollte gerade sagen, wieso sind die Screenshots plötzlich farbig? Ja, ich habe jetzt mal letztes ein Podcast irgendwo gesehen. Also ich denke mal dieses Cover hier, das dürfte dem meisten von euch bekannt sein. Das war sehr, sehr präsent in irgendwelchen Magazinen als Werbung und so weiter. Ist eine sehr, sehr bekannte Schachspielserie, wohl Chess Master, mit verschiedenen Ablegern und so weiter. Ja, also ich denke mal, es wird ganz gut sein, aber ich sage jetzt mal nicht so viel. Ist halt Schach. Das war eins meiner Enttäuschung in der Kindheit, Rescue of Princess Blobette und viele, viele mögen das Spiel oder auch den NES Teil, aber ich habe es nie verstanden. Auch damals, ich habe es glaube ich weiß nicht ganz genau zu Ostern bekommen und das sah so cool aus mit einer Burg und hier von wegen mit einem Blob und so weiter. Das ist doch herrlich. Ja, ist halt ein... Action-Puzzler, sage ich mal. Man muss seinen Blob mit verschiedenen Jellybeans, mit verschiedenen... Ähm nach sag schnell Geschmacksrichtung äh, so <lacht> füttern und ähm, dann verwandelt er sich halt zum Beispiel hier in äh, einen Schlüssel, einen Regenschirm und so weiter aber auch diese Dinger waren halt alle auf Englisch ne? Also was wie Lime, Vanilla, okay Cola kann man sich vielleicht auch noch ein bisschen ähm, denken und sowas aber Tangerine und sowas an Trampolin und so weiter ich glaube, das, musste, das war halt nirgendwo groß im Spiel kommuniziert ich bin mir auch nicht sicher, ob das im Handbuch stand deswegen hätte ich dieses hier gehabt, das wäre auf, auf jeden Fall eine große Hilfe gewesen und mit diesen Sachen müsst ihr halt verschiedene Rätsel lösen, um halt die Prinzess Blobette aus ihrem Gefängnis zu befreien. Ja, damals nicht gerafft, ähm, heute ehrlich gesagt verstehe ich die Faszination nicht auch nicht so ganz, weil es ist so etwas langweilig, die Musik ist wirklich sehr eintönig, ähm, das Levelaufbau ist muss schon so manchmal etwas zwanghaft um die Ecke denken und so weiter. Ah, kein großer Fan, okay. Hier hätte ich auf jeden Fall äh, das hier gebraucht, um ein bisschen weiterzukommen. Ähm, weil jetzt hatte damals keiner und äh, weil man nicht weiterkam, dann war man aufgeschmissen, wenn das keinen Freund hatte oder sowas. Das war halt einfach so. Ja, Escape from Camp Deadly, natürlich das Simpsons-Quotenspiel ist hier drin. Ist scheiße ohne Ende. Ist scheiße ohne Ende. Es war, glaube ich, meine mit einer meiner ersten Quetzig-Serien. Leider, leider alle Simpsons-Spiele damals waren gefühlt kacke es gab manche die waren weniger kacke aber es war keins war gut das spiel weiß ich gar nicht ob ich das damals gespielt habe es kann sein ich kann mich eventuell ganz ganz dunkel erinnern wo ich mich aber erinnern kann an das simpsons spiel des bad versus the juggernauts das habe ich aber damals von einem kumpel ähm, geliehen und kam auch nicht weit weil es auch so frustrierend kacke war es war einfach kacke ich weiß nicht ähm, nee. Nee, nee, nee, nee. Finger weg von diesem Spiel, ist Kacke. Was nicht Kacke ist, ihr wisst, dass ich so ein bisschen ein Spielequash quasi hier habe. Ich habe es mir nicht umsonst bei dem letzten ähm, Retro-Battle gewünscht und so weiter. Und äh, immer mal wieder hört auch die Musik im Hintergrund und so. herrlich Spiel. Auch wenn es damals so eine kleine Enttäuschung war, aber, aber so geht es vielen laut Kommentaren. Ne, ich habt hier so einen Konan, der war barmäßig mit Schwert, der gegen Skelette kämpft und man startet das Spiel. Ja, mal gucken, ob ich es hier ranhalten kann. Ich habe es wahrscheinlich sonst alle vor Augen. Da haben wir den Charakter. Es ist ein Ritter in voller Rüstung. Ja, eingehend neutral betrachtet ist das Spiel gar nicht so geil. Das Sprungverhalten ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. Es ist relativ schwer. Ähm, man hat viele Sprünge so, die etwas ungewiss sind und so weiter. Aber irgendwie, es hat einen fantastischen Soundtrack, finde ich das ganze so ein besonderen, das Spiel einen besonderen platzen, Platz, platzen. Platz bei mir im Herzen, mein Gott. <lacht> Zu lange am Stück labern, aber schön, dass wir es hier mit rein haben. Sehr, sehr schönes Spiel auf jeden Fall. So, die Gameboy Kurzübersicht. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier nur eine Kurzübersicht. Anyway, super, Blades of Steel, super, super, super. Die drei habe ich damals gehabt, wobei ich das, glaube ich, mir eher ausgeliehen habe. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Äh, Ellie Bay ist halt ein normaler Breakout-Klon von Nintendo erschien auch relativ zum Start. Ist solide, bringt mich viel auf den Tisch. Blades of Steel ist eine Eishockey-Simulation und die fand ich damals fantastisch. Ich konnte damals nicht mit dem Eishockeysport anfangen. Ich konnte heute nichts mit dem Eishockeysport anfangen. Aber das war super, man konnte sich da kloppen und so weiter. Sehr, sehr schönes Sportspiel, sehr, sehr kurzweilig. Sowohl auf dem NES als auch auf dem Gameboy, absolut empfehlenswert. Bubble Bobble, ja, gute Konvertierung des Spielhallenklassikers. klassikers Burai Fighter Deluxe, auch ein shoot Shoot'em Up. Finde ich sehr, sehr schön. Ach, finde ich aber cool, dass sie ja auch reinschreiben mit Passwortfunktion und so weiter. Das finde ich cool. Was ich hier halt cool fand ist, fand war, dass man acht verschiedene Richtungen schießen kann. Man spielt also kein Raumschiff, sondern so einen Typen im Raumanzug quasi. Und äh, was ich hier toll fand war, wenn man hier an die Decke oder sowas kam, dann puff, äh, explodierte man nicht. Und das fand ich halt sehr sehr cool. Was haben wir hier noch? Chase HQ. Yep, habe ich auch einen Test zu gemacht. Ist, ja, Diner Blaster habe ich damals, geliebt hatte ich damals. Ist halt im Prinzip Bomberman, hat so ein bisschen mit, ich sag mal, Story, Singleplayer Modus und so weiter, wo man verschiedene Power-Ups Freischalten kann, wo es verschiedene Welten gibt und so weiter. Macht sehr, sehr viel Spaß, habe ich damals gesuchtet, ohne Ende auf jeden Fall. Kung-Fu Master hatte gefühlt damals jeder, ähm, also entschuldigen, wenn ich jetzt so meinen Tonfall etwas wechsle, aber dir ist eine Kurzvorstellung, also sage ich heute auch eine Kurzvorstellung. Ne? Super Super. Äh, sehr, sehr, auch, auch sehr, sehr einfach, aber macht Spaß, hat auch jeder gehabt, Othello ja, vom Brettspiel. Pac-Man ist Pac-Man, Paperboy, ich hatte damals Paperboy 2, wie der erste Teil ist, kann ich gar nicht sagen, aber Paperboy 2 ist auch so eine Sache, ha, ja, Paperboy halt, ne? also die Faszination für dieses Spiel habe ich persönlich auch noch nie so wirklich verstanden, aber, pff, ja, ist okay. Aber mh, eigentlich langweilig und ziemlich schwer. Ja, Side Pocket Spiel habe ich hier ewig liegen, wollte schon ewig meinen Test zu machen Pinball Revenge of the Gator hatte ich auch damals. Ähm, schönes Flipper-Spiel, hat halt nur einen Tisch. Habe ich auch damals immer mal wieder rausgeholt, obwohl ich eigentlich so ein Flipper-Fan bin. Skate or Die, Bad and Wet, Scheißspiel, Finger weg, äh, Minispiel-Sammlung quasi mit Skateboards. Finger weg, ist alles Kacke, Level-Design, Steuerung, Kacke. Finger weg, bitte, bitte. BWF Superstars, Wrestling-Spiel, habe ich hoch und runter gespielt. Ich glaube, auch das hat bei euch, von den meisten von euch, einen besonderen Platzen im Herzen auf jeden Fall. Solar Striker, ja, auch am Anfang erschienen, auch von ANT1, glaube ich. Aber hier war jetzt, äh, Shoot Him Up, das wirklich nichts Besonderes bietet. Und das im positiven Sinne quasi, weil dafür das, was es macht, macht es super. Auch sehr schwer natürlich. Ja, Solomons Klopp, auch eine schöne Portierung von, von dem NES-Titel und Tetris natürlich, ich muss von Tetris nichts mehr sagen. Zubehör, diese Gürteltasche. Ich suche die immer noch, ich suche die immer noch. Wer die immer, die am besten noch original verpackt äh, zu verkaufen, zu tauschen hat, bitte bei mir melden. Die hatte ich nämlich damals und die will ich auf jeden Fall wieder haben. Ja. Das Ding hatte ich auch. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das Original hatte, aber ich hatte auf jeden Fall eine, eine Lupe mit einem Licht drin und das brauchte man nämlich, weil das Ding hatte ja keine Hintergrundbeleuchtung. Ihr kennt alle das Problem und ähm, immer mit Lichtsender drauf und so weiter. Und diese Lupe, die war mir im Prinzip gar nicht so wichtig, aber dass halt das beleuchtet wurde. Das war wichtig. Ja, dann haben wir hier den 4-Spiel-Adapter. Ja. Entschuldigung, für den F1 race Ja, dann haben wir hier den Akku. Den hatte ich auch damals. Der war quasi Pflicht, weil man quasi auch äh, unab oder ähm, eigentlich spricht jetzt gegen den Gameboy. Äh, dass man das einfach äh, am Strom spielen konnte. Das fand ich gar nicht so verkehrt. Achso. Jetzt zeigen sie, hey! Du machst auch den Gameboy. machst auch NES. Sehr geil. <lacht> dass wir das nur versuchen hier zu, zu verkaufen. Das Super Mario Bros. 3, dazu sage ich jetzt nicht viel. Es geht ja hier um Game Boy. Ne? Club Nintendo, waren wir alle drin. Das ist immer schneller durch, als ich dachte, ehrlich gesagt. Ich dachte, wir sind ja länger dran. Aber nun gut, diese ganzen Level-Aufbauten und so weiter, die müssen wir ja nicht so mal brechen, alle durchgehen. Ne? Aber ich finde... Eine solide Spieleauswahl, sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Titel auf jeden Fall da drin. Bei manchen kann man sagen, hä, warum das da drin ist, da flossen wahrscheinlich so ein bisschen Marketinggeld oder ähnliches. Aber auf jeden Fall ein schönes Ding. Ich habe jetzt auf der Börse war es ja mal ein Schnäppchen, in dem super Zustand 10 Euro bezahlt. Bereue ich auf keinen Fall den Kauf. Und ich finde es immer herrlich, in solchen alten Magazinen oder... Ne, mit Druckerzeugnissen, sage ich es mal, herumzublättern. Und ihr habt auch Spaß dabei zuzugucken. Und deswegen bedanke ich mich mal wieder, dass ihr eingeschaltet habt, meine lieben, meine fantastischen Leute. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.